Ich bin da vor sechs Jahren bei der Piste gewesen, ein vorne, aber es aber bei uns hier unten in der Straße ist man so flexibel für die Arbeitszeiten und man kann sich berg einteilen. Wenn es viel Schnee macht, viel Leid im Tal sein, dass das mit der Sicherheit für die Lawinensituation her passt. Davor muss man nur mit Hubschrauber sprengen, bringt man zeitlich auf, das ist die größte Herausforderung.